Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ausnahme und Zustand, dem Live-Format der Rosa-Luxemburg-Stiftung, in dem wir über Bewegung, Politik und Kultur sprechen und in das ihr euch wie immer auch einbringen könnt, indem ihr uns eure Fragen stellt bei Facebook oder YouTube. Wir werden sie dann im Laufe der Sendung beantworten. Das Amt des Bundespräsidenten ist geprägt von repräsentativen Aufgaben. Es hat so gut wie keine politische Gestaltungsmacht, wenngleich während der Amtszeit Akzente gesetzt werden können für wichtige Themen. Und obwohl es wahrscheinlich ist, dass der jetzige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von der Bundesversammlung wiedergewählt wird, hat die Partei Die Linke einen eigenen Kandidaten aufgestellt. Professor Dr. Gerhard Trabert hat die Kandidatur mit Aussagekraft angenommen und ich freue mich heute mit ihm über seine Motivation, seine Arbeit und seine Einschätzung zur Armutsbekämpfung zu sprechen. Er hat eine Professur für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie an der Rhein-Main-Hochschule. 2013 richtete er in Mainz die Ambulanz ohne Grenzen ein. Darin, dort behandelt er, behandeln er und andere Menschen. Äh andere Menschen ohne Krankenversicherung, die teils sogar illegalisiert sind, kostenfrei. Er verfolgt gleichzeitig das Konzept der aufsuchenden Gesundheitsversorgung und ist einerseits mit seinem Arztmobil unterwegs und fährt zu obdachlosen Menschen. Andererseits ist er schon seit Studienzeiten unterwegs in der ganzen Welt, von Bangladesch über Äthiopien, Haiti und Kurdistan, von Mainz bis Moria, der linke Kandidat für das Bundespräsidentenamt. Herzlich willkommen, Dr. Gerhard Rabert. Guten Abend. Wie war das, als Sie den Anruf bekommen haben und, ob, und gefragt worden sind, ob Sie kandidieren möchten? Da musste ich erst mal tief durchatmen und habe gedacht, oh Gott. Aber zugleich ähm, habe ich das mit sehr viel Demut entgegengenommen. Denn das ist ja etwas ganz Besonderes, weil man auch noch als Parteiloser ähm, gefragt wird in, in meinen Augen. Das ist unheimlich viel Vertrauen. Was mir da entgegengebracht wurde, ich habe erst mal mir Bedenkzeit erbeten, musste auch da mal drüber schlafen, mit, mit Freunden darüber gesprochen. Und dann ist mir wirklich so bewusst geworden, das ist eine einmalige Möglichkeit, die Themen, die mir so wichtig sind, wo ich schon seit ja, 30 Jahren mich auch praktisch engagiere, diese Themen, nämlich das Thema soziale Ungleichheit, Soziale Ungerechtigkeit, Armut in dieser Gesellschaft, in dieser reichen Gesellschaft, diese Themen in die öffentliche und politische Diskussion auf einem ganz anderen Level noch mal einbringen zu können. Und dann habe ich gesagt, dann musst du das machen. Darüber wollen wir auch gleich noch mal sprechen, aber vielleicht auch noch mal so ein bisschen über Ihre Motivation. Sie waren als Student auch Sportler, mhm. haben sagen, Sie haben so eine Ambivalenz gesehen zwischen dem Leistungssport auszuüben, in der Leistungsgesellschaft, da haben Sie diesen Leistungsanspruch der Gesellschaft infrage gestellt, waren dann als Sozialpädagoge tätig, bevor Sie Medizin studierten. Gab es einen bestimmten Auslöser, der dazu geführt hat zu sagen, nee, ich muss Medizin studieren und so Leuten helfen? Also ich denke, was mich unheimlich geprägt hat, war meine Kindheit, wie bei vielen Menschen. Ich bin ja in einem Waisenhaus groß geworden, aber als Privilegierter. Mein Vater war erst Werkzeugmacher, Erzieher, dann Erzie äh, äh, Hausmeister und dann Erzieher in diesem Kinderheim, Waisenhaus. Und ich habe sehr früh erfahren, was es bedeutet, Eltern zu haben, privilegiert zu sein, in Urlaub fahren zu können teure Weihnachtsgeburtstagsgeschenke zu bekommen. Und ich habe auch erfahren, was es bedeutet, ein Heimkind zu sein. Insofern, dass ich gesehen habe, in der Schule waren es häufig die Heimkinder, die sofort verantwortlich gemacht wurden, wenn irgendwas passiert ist. Das, das hat mich ein Stück weg betroffen, wütend gemacht, auch hilflos, weil ich das als sehr ungerecht empfunden habe. Und ich glaube, das hat mich unheimlich geprägt, diese Ohnmacht als Kind zu spüren, etwas gegen Ungerechtigkeit machen zu können, dann aber zu nutzen, als Erwachsener lässt du das nicht mehr zu. Sozialarbeit war im Prinzip, dieses Studium war für mich ganz entscheidend. Da habe ich meine, ja, so auch Identität, meine berufliche Identität gefunden. Und dann habe ich noch Medizin studiert. Aber ich sage weiterhin, ich bin primär Sozialarbeiter mit einer medizinischen Qualifikation. Interessant, ja. In Ihren Publikationen und Interviews sprechen Sie auch von der Zweiklassengesundheit und den mhm. Auswirkungen von Armut. Der, also Sie haben gerade schon angesprochen, Gerechtigkeit ist vielleicht so ein Leitmotiv ja. im Leben. Ähm, vor welchen Herausforderungen stehen denn Menschen, die von Armut betroffen sind? Ja, das ist wirklich ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ich habe das Gefühl, dass man den Menschen keine Achtung, keinen Respekt mehr gegenüber bringt, dass sie um, um, immer mehr ausgegrenzt an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden und dass sehr viele, gerade auch politisch Verantwortliche, nicht mehr wissen, was es bedeutet, von Einkommensarmut betroffen zu sein. Ähm, wir haben sehr viele Fakten und Daten. Es sind über 13 Millionen Menschen von Einkommensarmut betroffen, 2,8 Millionen Kinder, aber auch, dass zum Beispiel über 40 Prozent der Alleinerziehenden in der Regel Mütter von Einkommensarmut betroffen sind und über 30 Prozent der Paarhaushalte mit drei und mehr Kindern, das sind für mich Zeichen, dass etwas in unserer Gesellschaft nicht stimmt. Und dann haben wir im Gesundheitssektor eine immer sich mehr ausdehnende Privatisierung. Das können viele Menschen sich gar nicht mehr leisten. Und das Robert-Koch-Institut ist in aller Munde jetzt, aber das Robert-Koch-Institut veröffentlicht schon seit Jahrzehnten Zahlen und Daten zur Sterblichkeit von armen Menschen in unserer Gesellschaft. Wenn man das reichste Viertel mit dem ärmsten vergleicht, sterben arme Frauen 4,4 und arme Männer 8,6 Jahre früher. 30 Prozent der von Einkommensarmut betroffenen Männer erreicht nicht das 65. Lebensjahr. Also arm zu sein in dieser Gesellschaft bedeutet eben nicht, nur nicht teilhaben zu können, sondern bedeutet, früher sterben zu müssen. Und das ist ein Skandal. Wird Armut vererbt? Ja, da gibt es viele Untersuchungen, die belegen, bist du in dieser Armutsfalle, wird es immer schwerer, dort wieder herauszukommen. Und da ist natürlich das Thema Bildungsungerechtigkeit ein ganz wichtiges Thema. Die OECD sagt schon seit etlichen Jahren, dass in fast keinem anderen europäischen Land die Bildungskarriere so vom Sozialstatus der Eltern abhängig ist wie in Deutschland. Also wir haben schon diese Bildungsungerechtigkeit und jetzt in der Pandemie wurde die noch deutlicher sichtbar und nicht wirklich berücksichtigt. Wenn ich in engen Wohnverhältnissen bin, wenn ich kein eigenes Zimmer habe, wenn ich keinen Internetanschluss habe, kein Laptop, kein Drucker, dann ist man eben, was die Bildungschancen angeht, ganz deutlich benachteiligt. Und Bildung und der Zugang zu einer qualifizierten Ausbildung und schulischen Bildung, das ist was ganz Essentielles, um aus der Armutsfalle wieder herauskommen zu können. Wir wollen gleich nochmal über weitere Lösungsansätze sprechen. Aber kommen wir noch mal auf Ihr Konzept oder das Konzept, was Sie verfolgen, nämlich die aufsuchende mhm. Gesundheitsarbeit. Da haben wir jetzt auch in der Pandemie gesehen, dass solche aufsuchende Arbeit durchaus erfolgreich sein kann, zum Beispiel beim Impfen, wenn man hingeht zu den Menschen ja. beispielsweise. Wieso ist das etwas, was nicht häufiger praktiziert wird? Das ist eine gute Frage. Dann bin ich vielleicht nicht der Richtige, der da Antworten, warum das nicht der Fall ist, liefern könnte. Nee. Klar stelle ich mir auch die Frage. Also Ich habe vor über 25 Jahren damit angefangen. Ähm, und zwar aus der Erkenntnis heraus, dass gerade wohnungslose Menschen häufig nicht zum Arzt gegangen sind. Beziehungsweise sie hatten keinen Krankenschein. Sie haben sich geschämt. Sie wurden schlecht behandelt. Und dann habe ich aus Indien, ich war nämlich kurze Zeit vorher in Indien, in einem Lebra-Krankenhaus dort gesehen, dass dort die Ärztinnen und Ärzte in die Community gefahren sind, um die Patienten vor Ort zu behandeln. Und dann habe ich gedacht, das ist ein gutes Konzept. Wenn der Patient eben nicht zum Arzt kommt, dann muss der Arzt zum Patient gehen. Und dann lernt man auch viel mehr über die Lebenssituation der Menschen kennen. Ja, und das schafft viel eher Vertrauen. Ja, und das ist auch eine Aufwertung von vielen Menschen, wenn eben... Sie damit auch gezeigt bekommen, wie wichtig sie sind. Und viele von Armut betroffene Menschen ja, haben einen sehr hohen Selbstwertverlust, weil sie in unserer Gesellschaft immer wieder suggeriert bekommen, irgendwas habt ihr falsch gemacht, ihr seid zu schwach für diese Gesellschaft und das stimmt überhaupt nicht. Und deshalb finde ich, unter anderem deshalb, finde ich das so wichtig, dass dieses Konzept sich mehr, ja, mehr praktiziert wird, dass mehr dieses Konzept wahrnehmen und eben zu den betroffenen Menschen in soziale Brennpunkte auch gehen, um diese Versorgung anzubieten vor Ort. Sie haben ja auch diese Poliklinik, also Ambulanz hm. ohne Grenzen ist ja auch eine Möglichkeit. Das sieht man jetzt an verschiedenen Stellen. In Berlin soll eine gegründet werden oder ist schon gegründet, bis ähm, das Gebäude steht. Dauert das noch ein bisschen in Hamburg? Gibt es solche, sowas hm. ähnliches, andere Konzepte? Ähm, würden Sie sagen, dass es auch ein strukturelles Problem ist im Gesundheitswesen, dass vielleicht ÄrztInnen nicht die Möglichkeit haben, so etwas zu machen? Oder vielleicht auch anschließend an diese Frage, die aus dem Publikum gerade kam, wie kann das Fallpauschalenprinzip bei der Krankenhausfinanzierung mhm. überwunden werden? Das sind ja auch so Sachen. Ja, also gerade zu diesen DRGs, dieses Fallpauschalenprinzip, das haben wir aus Australien übernommen. Australien hat das längst wieder abgeschafft. Ja, ich denke, das ist der falsche Weg. Das ist immer noch so diese Ökonomisierung und ich kann im Dienstleistungssektor nicht alles nach ökonomischen Gesichtspunkten ausrichten, sondern es geht um, um Versorgung von Menschen. Natürlich muss ich da auch evaluieren und muss schauen, dass das, was ich tue, auch Sinn macht. Aber ich kann nicht immer auch dieses Leistungsprinzip dort anwenden. Das, das funktioniert so nicht, sondern das ist ein Service, eine Dienstleistung für Menschen. Also, da die Fallpauschalen, die müssen weg. Ja, das, davon bin ich überzeugt. Ich habe ja selbst als Arzt noch erlebt, was das bedeutet, auch im Klinikalltag. Was bedeutet das? Dass, dass man in einem immensen Druck ist. Ja, dass dann, es heißt, die und die Erkrankung, äh, da können, kann der Patient vier, fünf Tage da sein, dann muss er entlassen werden. Dann wird nicht mehr danach geschaut, ist dieser Patient wirklich gesund, weil, wenn ich ihn länger stationär behandle, dann muss ich die Kosten selbst tragen. Also ist die Tendenz, Patienten zu früh zu entlassen. Und dann eventuell, ich habe das auch als Notarzt erlebt, dass wir dann immer wieder Patienten einweisen mussten, die zu früh entlassen wurden. Und dann wird einfach eine andere Fallpauschale genommen. Und dann kann derjenige wieder im Krankenhaus weiter behandelt werden. Also das ist eine Entwicklung, die, die nicht sinnvoll ist und eben auch nicht eine Entwicklung für den Menschen, für den Patienten ist. Ähm, mit der Polyklinik, ja, das sind neue Konstrukte, neue Konzepte, die aber absolut sinnvoll sind, multi- und interdisziplinär zu arbeiten. Das heißt, dass unter einem Dach verschiedene ärztliche Profes äh, Professionen verankert sind. Also wir haben den Kinderarzt, den Zahnarzt, den Psychiater, die Frauenärztin. Aber, und das ist was ganz Wichtiges, wir sind vernetzt mit der sozialen Arbeit, wir sind vernetzt mit Hebammen. Das ist auch ein großes Problem. Wir haben immer weniger Hebammen. Die Geburtshilfe ist auch eine absolute Baustelle in unserem Land. Es gibt zu wenig entbindungs-, wohnortnahe Entbindungsmöglichkeiten. Woher kommt das? Das ist eine gute Frage. Alles wird zentriert. Es werden Krankenhäuser geschlossen, gerade im ländlichen Bereich. Das hat aber zur Folge, dass die Wege immer weiter sind. Und das ist etwas, was gerade auch was die Geburtshilfe angeht, nicht wirklich äh, sinnvoll ist. Aber nochmal zurück, ähm, die Sozialarbeit ist deshalb so wichtig auch, weil wir in, in dieser Polyklinik immer versuchen zu schauen, wie können wir Menschen, die nicht krankenversichert sind oder scheinbar nicht versichert sind, wieder in das Regelsystem reintegrieren. Wir wollen nicht die Tafeln der Gesundheitsversorgung sein, sondern jeder Mensch hat das Recht, hier adäquat versorgt zu werden. Und unsere Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter haben wirklich so eine Erfolgsquote von 40 Prozent, wo sie es erreichen, dass die Menschen wieder ins System reintegriert werden. Und das muss alles wirklich nah beieinander sein. Hier muss es einen Austausch geben zwischen verschiedenen Fachgruppen. Ist es nicht auch so, dass arme Menschen insbesondere vor dem Problem auch stehen, also vor vielen Problemen stehen, aber auch vor dem, dass äh, man häufig nicht zum Facharzt geht? Also dass da so eine Weiterleitung nicht stattfindet und dann mhm. man mit so fachlichen Sachen dann alleine bleibt? Also ich denke, es gibt viele Lücken. Also ich sage ja auch, wir haben ein Dreiklassensystem, nicht nur Zweiklassen. Können Sie das erörtern? Ja, weil, weil es immer mehr Menschen gibt, die nicht krankenversichert sind. Ja, also wir, wir haben sehr viele Menschen aus Osteuropa, die arbeitssuchend sind. Die haben keinen krankenversicherten Schutz. Wir haben illegalisierte Menschen, die haben keinen krankenversicherten Schutz. Wir haben von Armut betroffene Menschen. Wenn es dann zu Beitragsrückständen kommt, äh, wird häufig gesagt, sie sind jetzt nicht mehr versichert, äh, was auch nicht rechtskonform ist. Und wir haben auch das Phänomen, dass sehr viele... Menschen, die Asyl beantragen, hier einen unzureichenden Schutz haben. Denn da darf man nur akute Erkrankungen, Schmerzzustände behandeln, was auch ein Unding ist. Ja, also, aber wissen Sie, von Armut betroffene Menschen werden in vielerlei Hinsicht benachteiligt. Wir haben eine Privatisierung. Sie müssen immer mehr Eigenleistungen erbringen. Die Charité hat eine ganz spannende Untersuchung mal durchgeführt. Sie haben ihre onkologischen Patienten. Patienten, die an Krebs erkrankt sind, gefragt, vor was haben sie am meisten Angst? Und die Erwartung war, dass die Patienten sagen, vor dem Sterben. Sie haben geantwortet, vor dem sozialen Abstieg. Denn Krankheit, chronische Krankheit, ist immer häufiger mit Einkommensverlusten und mit einem sozialen Abstieg verbunden. Und da läuft auch etwas elementar falsch in unserer Gesellschaft. Krankheiten und die Finanzierung von Krankheit, und man muss eben viele Eigenleistungen erbringen, ist mittlerweile der dritthäufigste Grund einer Verschuldung in diesem Land. Und das ist natürlich ein Skandal. Das heißt, gesund zu bleiben, kann man das sagen, ist immer auch eine Frage des Geldes, des Einkommens. Absolut, ja. Da sprechen Sie jetzt nochmal einen ganz anderen Aspekt an. Wenn ich von Hartz IV leben muss, dann habe ich ungefähr 17 Euro für Gesundheit zur Verfügung ja, wie viel kosten denn FFP2-Masken in einem Monat? Ja? Und dass die Ampelkoalition jetzt den Hartz-IV-Satz um drei Euro erhöht hat, das ist schlichtweg ein Skandal, weil es ist eine Erniedrigung der Kaufkraft durch die Inflationsrate. Und ich frage Politiker häufig, was hat denn ein Kind, also die Eltern für ihr Kind, pro Tag zur Verfügung für Frühstück, Mittagessen und Abendessen? Und es sind noch nicht einmal drei Euro. Von, von diesem Betrag kann ich ein Kind nicht gesund ernähren. Also gerade was Prävention angeht, äh, werden sozial benachteiligte Menschen, einkommensschwache Menschen von unserem System gravierend benachteiligt. Sie haben jetzt schon viele strukturelle Probleme angesprochen, auch einige Lösungsansätze. Könnten Sie das vielleicht noch mal konkretisieren? Wo Sie sagen, da muss man auf jeden Fall reingehen. Sie haben schon von dem Pal Falsch Heilkostenforschalen gesprochen. Ja. Was, wären, was wären noch so Sachen, wo Sie sagen, das könnte man, diese Maßnahmen könnte man ergreifen, um bestimmte Probleme zu beheben? Also das eine ist, der Hartz-IV-Satz muss erhöht werden. Und zwar gibt es viele Untersuchungen, die eindeutig belegen, ungefähr 650 Euro, das wäre ein äh, Betrag, wo die Menschen auch wieder teilhaben können am gesellschaftlichen Leben und wo auch der Aspekt Gesundheit stärker finanzierbar ist. Ich bin ein Vertreter der Bürgerversicherung, dass das duale System gesetzlich, privat ähm, zugunsten einer allgemeinen Bürgerversicherung abgelöst wird. Wir müssen es verhindern, dass es immer mehr privat zu zahlende Leistungen gibt. Also diese Igel-Leistungen, individuelle Gesundheitsleistungen, das halte ich für eine fatale Entwicklung. Ähm, wir, wir müssen den Menschen auch wieder, und das ist auch noch ein Aspekt, der kostet keinen Cent, die ausgegrenzt sind, vermitteln, dass sie wertvoll sind, dass sie eben nicht ähm, in dieser Gesellschaft überhaupt nicht mal gewollt sind, weil wir auch das Phänomen sehen, dass immer mehr Menschen, die von Armut betroffen sind, Angststörungen haben, Depressionen haben. Bei langzeitarbeitslosen Menschen haben wir 20-fach höhere Suizidquote. Das zeigt, was es mit Menschen macht, die von Armut betroffen sind. Also strukturell werden sie benachteiligt. Sie haben weniger Geld und immer mehr müssen sie selbst bezahlen. Dafür haben sie so und so kein Geld. Übrigens, dass Brillen ab dem 18. Lebensjahr nicht mehr bezahlt werden, das finde ich, ist, ein, ist auch wieder ein Unding. Das darf doch nicht sein. Ja? Derjenige sieht nichts, bricht sich das Bein, das wird behandelt, aber ihm präventiv eine Brille zu finanzieren, das wird nicht gemacht. Und also da müssen wir an verschiedenen Stellen etwas verändern, damit Menschen eben nicht, wenn sie arm sind, kränker werden und früher sterben. Ich fand den Aspekt interessant, äh, wo Sie gesagt haben, dass auch Menschen depressiv werden können durch dieses Gesundheitssystem. Ähm, soweit ich weiß, führen auch viele Formalitäten, beispielsweise bei Hartz IV, dass man sich immer bei hm. den Behörden melden muss, Zettel ausfüllen muss und so weiter. Gibt es denn da überhaupt eine Möglichkeit, das anders zu gestalten? Was heißt denn niedrigschwellige Gesundheitsversorgung? Also niedrigschwellig bedeutet, dort, wir sagen auch der Setting-Ansatz, dort zu sein, wo die Menschen auch leben, im Stadtteil. Also dass, dass wirklich dort dann die Ambulanz ist, dass dort ein Präventionsangebot etabliert wird, dort, wo die Menschen ja, vertraut sind, wo sie sich wohlfühlen, was ihr Lebensraum ist. Das bedeutet niedrigschwellig. Und natürlich müssen wir solche Konzepte auch mehr umsetzen. Wir haben ein Präventionsgesetz, das gerade die Prävention von sozial benachteiligten Menschen in den Fokus rücken soll, aber das wird immer noch nicht entsprechend umgesetzt. Sie ähm, haben das nochmal angesprochen mit, mit der Psyche. Arm zu sein in dieser Gesellschaft ist Stress. Ist Stress überhaupt, das Leben zu bewältigen? Und eben immer wieder damit konfrontiert zu sein, dass, dass einem suggeriert wird, du hast irgendetwas falsch gemacht oder du bist schwach. Wir hören ja auch den Begriff sozial Schwache. Die Menschen sind nicht sozial schwach, sie sind einkommensschwach. Sozial schwach ist der Unternehmer, der unter Umgehung der Mindestlöhne in Bangladesch seine Produkte produzieren lässt. Das ist sozial schwach. Oder Sportler die dann in Monte Carlo leben und hier sozialisiert wurden und dort leben, um keine Steuern zu, zu zahlen. Aber doch nicht die alleinerziehende Mutter. Ja. Das finde ich ganz interessant, dass Sie auch noch mal so diesen globalen Aspekt gerade so ein bisschen ansprechen. Sie sind ja auch viel unterwegs, Sie kennen die Sorgen äh, und Nöte der Menschen vor Ort. Nun ist es ja auch so, dass Deutschland eine besondere Rolle in der Welt zukommt, eine reiche Industrienation, die ja auch davon lebt, dass andere anderswo es nicht so gut haben äh, wie wir hier. Nun, wie würden Sie sagen, was müsste passieren, damit auch global mehr Gerechtigkeit, wie Sie sagen, hergestellt werden kann? Also, wenn man, Sie haben es ja jetzt schon angesprochen, wenn man über Armut redet, muss man immer auch über Reichtum reden. Die einen sind arm, weil andere reich sind. Also das hat etwas miteinander zu tun. Und natürlich brauchen wir eine Umverteilung. Wir brauchen hier und weltweit eine Umverteilung. Wir brauchen eine Vermögenssteuer, eine höhere Einkommenssteuer, eine gerechte Erbschaftssteuer. Wir haben ja das Geld. Und wenn Sie jetzt die, die oxfam studie die gerade veröffentlicht wurde, hören, und dann haben die zehn, die zehn reichsten Milliardäre in den letzten beiden Jahren Ihren, ihr Vermögen verdoppelt, und es geht um Milliardäre, während in der gleichen Zeit 166 Millionen Menschen mehr von Armut betroffen sind. Wir haben in Deutschland das Phänomen, dass 45 Haushalte so viel Vermögen haben wie 50 Prozent des unteren Levels in unserer Gesellschaft. Also Das, das hat auch nichts mit einer Neiddiskussion zu tun, sondern mit Verhältnismäßigkeit. Also hier muss ein anderes Bewusstsein geschaffen werden und da kann man nicht darauf warten, dass diejenigen selbst mehr zahlen, sondern das muss dann durch eine Steuerpolitik einfach auch geregelt werden. Übrigens, es gibt sogar eine Initiative, Takes Me Now, das sind Millionäre, die sagen, wir wollen mehr besteuert werden. Also warum die Politik jetzt auch in der Ampel dieses Thema Vermögens- und Einkommenssteuer absolut gestrichen hat, ist mir nicht ganz nachvollziehbar. Heißt das, Sie sehen das auch nicht so ganz, dass es in den kommenden Jahren vielleicht kommt? Muss man dann noch mehr Druck aufbauen? Auf alle Fälle. Also ich finde natürlich gut, der höhere Mindestlohn, der Plan einer Kindergrundsicherung, sozialer Wohnungsbau, das sind wichtige Akzente. Aber was ich schon vermisst habe, dass diese Themen einer Umverteilung eine Rolle spielen. Also, ich habe den Eindruck, es geht häufig mehr um Stabilisierung von Reichtum und das Vermehren von Reichtum und nicht um Armutsbekämpfung. Und da steht jetzt nicht viel im Koalitionsvertrag drin. Können Sie das vielleicht nochmal auch im Hinblick auf obdachlose Menschen mhm. ausführen? Also, es gab in verschiedenen Städten in Deutschland auch letzten Winter mehrere Kältetote. Ja. Ähm, manchmal hat man den Eindruck, dass der politische Wille nicht da ist, um obdachlose Menschen unterzubringen. Vielleicht haben Sie da andere Erklärungen für, aber mhm. ähm, hier in Berlin möchte man jetzt oder Katja Kipping, äh, Sozialsenatorin, das ähm, Housing First Konzept mhm. einführen, in dem obdachlose Menschen in Wohnungen vermittelt werden. Ist das ein Ansatz, wie man Obdachlosigkeit begegnen kann? Also an sich ist immer der beste Ansatz, es darf gar nicht zur Obdachlosigkeit kommen. Ja, das hat auch etwas mit, mit Mieten, mit Wohn, äh, Wohnungen zu tun, das Thema zu hohe Mieten. Wir haben zu wenig Kleinwohnungen, der soziale Wohnungsbau wurde vernachlässigt. Aber in dem Kontext spielt die Sozialarbeit auch eine wichtige Rolle. Menschen in Krisensituationen aufzufangen, zu unterstützen, und da haben wir auch sehr viele defizitäre Bereiche. Housing First, ja, das ist ein gutes Konzept, dass man sagt, die Menschen brauchen erstmal wieder einen Raum, in dem sie leben, eine Wohnung, in dem sie auch wieder ja, für sich leben können und nicht in einem großen Schlafsaal, in dem sie ihren Rückzugsbereich haben. Aber das allein ist noch nicht die Lösung, sondern viele brauchen dann auch in dieser Phase noch eine Bekleidung. Wir haben das mal auf dem Kongress in Brüssel international diskutiert und eben auch festgestellt, dass zum Teil, wenn Menschen dann in der Wohnung sind, sie ihre sozialen Bezüge, die sie vorher hatten, verlieren, weil sie dann nicht mehr in der Teestube sind. Und dann sind sie noch weniger einer sozialen Fürsorge äh, aus, ausgesetzt, im positiven Sinne. Ja, also Housing First, ja, aber Sozialarbeit muss parallel auch, dort gestärkt und finanziert werden. Kommen wir noch mal auf ein Thema zu sprechen, das in letzter Zeit, in den letzten Wochen vielleicht etwas untergegangen ist oder in Vergessenheit geraten ist. Die Situation in Moria, griechische Inseln oder auch Belarus. Ähm, Sie sind dort unterwegs. Können Sie uns da noch mal vielleicht berichten, was ist da die aktuelle Situation und was ist vor allen Dingen notwendig, was dort passieren muss? Ja, also das ist etwas, was mich auch sehr emotional immer berührt, ich war ja jetzt auch öfters ähm, schon im, im Mittelmeer mit Sea-Watch und Rescue-Ship, auch im vergangenen Sommer. Und das kann sich niemand vorstellen, äh, was das bedeutet, wenn Sie in der Weide des Meeres so ein kleines Boot sehen. Und da sind dann 150 Menschen dicht gedrängt dort in diesem Boot. Die Männer sitzen meistens am Rand, wenn es ein Schlauchboot ist. Ähm, die Frauen und die Kinder in der Mitte in einem Gemisch aus Salzwasser, Fäkalien und Diesel. Und im letzten Sommer kamen wir zu einer Situation, wo gerade ein Boot gekendert ist und die Menschen im Wasser getrieben sind. Wir konnten einen Teil noch herausholen mit anderen zivilen Hilfsorganisationen. Aber viele Menschen sind da auch ertrunken. Und das ist ein Skandal, dass Europa hier kein Rettungskonzept hat, dass die zivile Seenotrettung hier auch noch kriminalisiert wird. Das darf nicht sein. Da werden Menschenrechte gebrochen und in in Moria, ich war mehrfach in, im alten Moria-Camp, 15.000 Menschen, das Camp war für 3.000 geplant, 200 Menschen hatten eine Toilette, man durfte nur alle 14 Tage duschen. Äh, katastrophal und gerade äh, gehandicapte Menschen, Menschen mit Behinderungen, es sind nämlich viele auch, weil sie aus Kriegsregionen kommen, mit Amputationen, mit Querschnittslähmungen, die werden dort wirklich menschenunwürdig versorgt. Und da habe ich ja auch versucht, mit anderen gemeinsam die Menschen aus dem Camp zu holen. Und in einem Fall ist uns das nach Deutschland gelungen, in einem Fall. Dann haben die Belgier jemanden aufgenommen. Das ist unvorstellbar und das darf nicht sein. Und da wirklich, da, da versagt Europa, da versagt Deutschland. Und man kann nicht immer sagen, das muss eine gesamteuropäische Aktion sein, Nee, dann muss auch ein Land mal Deutschland als eines der reichsten vorweggehen und Zeichen setzen. Äh, denn man darf doch die Menschen nicht im Mittelmeer ertrinken lassen oder in einem Camp verhungern lassen. Das, das darf nicht sein. Ja, und, ja ich, ich kann das häufig äh, oder ich kann das nicht verstehen und das macht mich auch zunehmend, ja, es macht mich auch wütend, dass da nichts geschieht. Das heißt, wir würden sagen, dieses. Pochen auf eine europäische Lösung ist vielleicht auch so eine Art Vertrösten, dass das dann nicht passiert, was eigentlich passieren müsste. Absolut. Ich kann doch nicht immer wieder sagen, das Problem können wir nur lösen, wenn, wenn alle Europäer ähm, am, am gleichen Strang ziehen. Das wird nie der Fall sein. Ja, es war ja auch mal das Konzept der Willigen. Ja, es gibt ja Nationen. Ja, bitte, dann macht das doch. Ja? Und dann setzt das um. und aus, aus, von den griechischen Inseln dann 2000 oder 2500 unbekleidete Kinder und Jugendliche herauszuholen. Ja, aber das ist doch nicht genug. Ja, was ist mit all den anderen Menschen? Und ich werde auch von vielen gefragt. Ich bin doch jetzt hier in Europa und ihr habt uns doch immer vermittelt. Europa, der Kontinent, der Demokratie, der Freiheit. Aber wie behandelt ihr uns? Ja, und, und das ist... Ja, also das macht mich immer wieder fassungslos, dass das kein Thema ist. Kein Thema in der Politik, habe ich so den Eindruck. Es braucht hier Hilfs- und Unterstützungskonzepte. Selbst Seehofer hat mal gesagt, dass Deutschland pro Jahr 200.000 geflüchtete Menschen ohne Probleme aufnehmen könnte. Im vergangenen Jahr waren es 100.000 ungefähr Er hat allerdings auch gesagt, dass die Mutter aller politischen Probleme die Migration sei, das ist vollkommen falsch. Das ist für mich ja fast so ein bisschen AfD-Leid oder mehr als Leid. Die Mutter aller politischen Probleme ist die soziale Ungerechtigkeit, würde ich sagen. Da hat er und liegt er vollkommen falsch. Schön, dass Sie das nochmal auch so ansprechen und äh, so formulieren. Kommen wir vielleicht noch auf einen Aspekt äh, zu sprechen. Sie haben es international gerade ein Stichwort genannt, das hier in Deutschland aber auch ein Problem ist, nämlich ähm, das, was mit Menschen mit behinderungen passiert. Ähm, wir wissen, dass Sie für in Werkstätten arbeiten, teilweise für große Unternehmen, für einen Lohn von 1 Euro irgendwas. Ähm, sehen Sie da Ansätze, Möglichkeiten, sowas zu ändern? Teilweise gibt es Forderungen, äh, Behindertenwerkstätte abzuschaffen. Wie kann man da eine andere, oder mhm. Inklusion erreichen, so wie das manchmal heißt. Genau, also was bedeutet Inklusion und wie weit sind wir immer noch davon äh, entfernt? Auch gerade was, was diesen Arbeitssektor angeht, da, ist, da muss vieles sich verändern, weil es auch keine Wertschätzung ist den Menschen gegenüber, ähm, die eine Behinderung haben, wenn man sie in, in Werkstätten, arbeiten lässt. Ich will es nicht ganz äh, verteufeln, weil zum Teil ist das natürlich auch eine Alltagsstrukturierung, eine Tagesstrukturierung. Und ich will nicht ausschließen, dass das für, für betroffene Menschen auch etwas Positives ist. Aber wir müssen immer wieder hinterfragen, was bedeutet Inklusion, gerade auch was Schule angeht. Ähm, dass, dass Kinder, die ein Handicap haben, nicht in der Regelschule äh, ja, integriert werden, inkludiert werden, ähm, was auch ähm, ja, eine berufliche Selbstverwirklichung angeht. Ein Beispiel, dass, dass lange Zeit Menschen mit einer autistischen Verhaltensvariante kaum Chancen hatten, irgendwo einen Job zu bekommen. Da ändert sich jetzt etwas, weil man endlich erkannt hat, dass Menschen zum Beispiel mit Autismus auch ganz spezielle Fähigkeiten und Ressourcen haben. Und jetzt schaut man nicht nur defizitorientiert, sondern man schaut auch mal hin, was können die Menschen Besonderes. Und da gibt es vieles, wo sie anderen überlegen sind. Und das wird jetzt auch auf dem Arbeitsmarkt ganz anders genutzt. Und da müssen wir hin, dass wir die Menschen eben nicht defizitorientiert sehen, sondern immer schauen, was haben sie für Ressourcen und die fördern. Wie sieht es aus in den kommenden Jahren? Was wünschen Sie sich für Ihre eigene Arbeit, aber auch für die Gesellschaft? Für die Gesellschaft wünsche ich mir natürlich schon, dass wir die, die Pandemie in den Griff bekommen, weil das für viele eine große Belastung ist, auch eine psychische Belastung. Und ich würde mir wünschen, dass das Thema soziale Gerechtigkeit wirklich wieder dort platziert ist und dort diskutiert wird, wo es hingehört, nämlich bei den politisch Verantwortlichen. Das Thema soziale Gerechtigkeit ist die, die Bewährungsprobe für, für eine Demokratie. Und der werden wir momentan nicht gerecht. Für unsere Ambulanz wünsche ich mir, dass wir überflüssig werden. Denn äh, jeder Mensch hat das Recht, äh, vom bestehenden Regelsystem behandelt zu werden. Und da müssen wir hin. Es darf nicht sein, dass es immer so separate Behandlungs- und Betreuungsmodelle gibt. Das ist auch wieder eine Form von Exklusion. Und das würde ich mir wünschen, dass es uns in ein paar Jahren nicht mehr geben muss. Vielen Dank, Dr. Gerhard Trabert, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Sie müssen wieder zu Ihren Studierenden den Zug noch kriegen nach Mainz. Genau, Danke, ja. dass Sie heute Abend bei uns waren. Wir sehen uns nächste Woche wieder, beziehungsweise meine Kollegin Daphne Weber begrüßt euch dann hier zum Thema Cum-Ex. Vielen Dank. Vielen Dank.